haben in unserem Leben ganz viele Berührungspunkte mit Technikfolgen, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Das fängt an mit der Nutzung unserer, unserer Smartphones, mit der Freigabe, mit der Weitergabe von Daten. Das ist jetzt natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in der Pandemie, wo sich ja auch für viele die Frage stellt, wie viel gebe ich preis? Vielleicht auch im Sinne des allgemeinen Pandemieschutz, Stichwort Corona-App. Also wir haben eigentlich den ganzen Tag mit Technik und ihren Folgen äh, zu tun. Ähm, und diese Folgen, die, die sind ja jetzt nicht äh, immer in eine Richtung. Die können natürlich sowohl positiv unterstützend sein als auch negativ oder mit Risiken verbunden und häufig sind sie beides. Ich komme ganz ursprünglich auch aus dem Bereich der, der Künste, aus dem Bereich der, der Musik. Und da ist es für mich natürlich spannend zu sehen, dass man die künstliche Intelligenz zunehmend jetzt auch in diesem Bereich findet. Wir hatten jetzt eine Konferenz Most Wanted Music hier in Berlin und da ging es ganz spezifisch auch um diese Frage, wie weit kann eigentlich KI kommen? Es gibt ja schon manche... Roboteranwendungen oder KI-Anwendungen, die sogar schon den rechtlichen Status eines Komponisten haben. Aber das ist etwas, wo ich natürlich schon interessiert drauf schaue und sage, ja, was sind denn dann die Folgen dieser Technologie für menschliche Kreativität und vielleicht auch klar für Berufsbilder, die bislang damit doch selbstverständlich verbunden waren. Man muss sich einfach gut überlegen, was will man mit der Kommunikation erreichen. Und da fängt es aus meiner Sicht schon an. Geht es darum, einen bestimmten Forschungsansatz zu propagieren oder eine Institution zu propagieren? Also landen wir stärker in so einem Marketingaspekt? Oder geht es uns bei Wissenschaftskommunikation wirklich um den Austausch? Und wenn es um den Austausch geht, glaube ich, dann muss man auch akzeptieren, dass es keine einseitige Kommunikation ist, sondern dass es dialogisch oder vielstimmig ist. Das bedeutet, dass am Ende auch Forscherinnen und Forscher Anregungen, Ideen, von Bürgerinnen und Bürgern ernst nehmen sollten ähm, und äh, darauf mit dem, was sie in der Wissenschaft machen, ein Stück weit auch reagieren sollten. Damit stelle ich nicht Grundlagenforschung und viele andere Sachen in Frage. Ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, dass es eine breite äh, Ausformung gibt und sehr, eine große, ausdifferenzierte Landschaft. Aber ich glaube, das Neuartige an Wissenschaftskommunikation ist weiterhin, dass man es wirklich schafft, einen echten Dialog zu in Gang zu bringen. Und es ist bei großen Zukunftsherausforderungen wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich miteinander verständigen über den Weg. Und Das bedeutet Kompromissfähigkeit. Da bin ich ganz klassisch aufgestellt. Ich glaube, dieses, dieses Mittel der Kompromissfähigkeit wird man unverändert brauchen, weil wir sonst in Situationen reinkommen, wo eine wissende Mehrheit oder Minderheit einfach bestimmt, wo es lang geht. Und das möchte ich nicht. Ich glaube, wir haben hier äh, viel äh, zu verteidigen. Ähm, letztlich ist Demokratie eine, eine große Errungenschaft. Äh, ich habe es auch schon anders erlebt. Ich stamme aus der ehemaligen DDR und habe da immerhin doch, äh, sage ich mal, bis jetzt zum 13. Lebensjahr dort äh, auch Erfahrungen gesammelt. und ich weiß schon, wie es anfühlen, anfühlt, im Staat zu leben, wo bestimmte Sachen vorgegeben sind und man sich in Acht nehmen muss, was man sagt und zu Hause anders spricht als in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, diese, diese Dinge, diese Errungenschaften sollte man nicht über Bord werfen, sondern versuchen mit Konsensfähigkeit, mit einer Verständigung, eben diese Transformationsfähigkeit von Gesellschaft zu erlangen. Das ist sicher ein großes Problem unserer sehr, sehr komplexen demokratischen Gesellschaften, die versuchen sehr viel auszubalancieren, Partikularinteressen miteinander abzuwägen, dass dadurch zumindest vermeintlich Geschwindigkeit verloren geht, auch in Transformationsprozessen. Bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Ich glaube, da muss man auch vergleichen. Man kann da nicht immer nur das Beispiel eines chinesischen Airports heranziehen und sagen, die machen das alles viel schneller und die machen auch die Energiewende schneller. Ich glaube, man muss schon schauen, was das eigentlich bedeutet, auch im in Verhaltensweisen, die wirklich nachhaltig dann in den Menschen aus eigener Überzeugung verankert sind. Und ich meine, das muss doch das Ziel sein, dass Menschen auch selber diesen Weg gehen wollen sagen, wir brauchen die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Lasst uns dabei die Demokratie nicht über Bord werfen, sondern sinnvoll weiterentwickeln, transformations- und entscheidungsfähig machen. Das wäre der Weg. Und dann hoffe ich, ja, kommen wir auch zu einer nachhaltigen Zukunft auf diese Weise. Der wir tatsächlich das Prinzip Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen umsetzen oder umgesetzt haben, geschafft haben. Das bedeutet eine Umstellung der, ähm, der Produktion der, des Wirtschaftssystems in Richtung Kreislaufökonomie beispielsweise. Dort, wo es möglich ist. Natürlich wird man das nicht hundertprozentig schaffen, aber man wird es an vielen Stellen weitermachen können, als das heute ist. Das bedeutet eine Gesellschaft, in der wir weiterhin äh, in der Lage sind, mit unterschiedlichen Meinungen zu leben und uns darüber auszutauschen und uns darüber nicht die Köpfe einzuschlagen. Das bedeutet auch eine Gesellschaft, die Freiräume für die einzelnen Menschen belässt, dass eben wir nicht von Dauerüberwachung, von Dauertracking, von Daueroptimierung geprägt sind. Ähm, da rede ich dann wieder auch ein Stück weit als jemand, dem, dem die Kunst wichtig ist, in dem eben auch diese Dinge, diese ja schon diese Oasen auch einer eines freien Geistes, eines auch kontemplativen äh, m, ja, Herangehens an, an Fragen weiterhin möglich ist. Ähm, und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann hätten wir die Quadratur des Kreises geschafft. Aber da ist ja auch ein Stück weit der Weg das Ziel und das Ziel der Weg. Also in der Tat, dieses immer im Blick zu haben und immer ja, mit diesen seinen Fixstern vor Augen, weiterzukommen. Ich glaube, das hilft einem vielleicht auch dann über die Brüche hinwegzukommen, die, die diese Zeit sicherlich auch mit, mit sich bringen wird. Also es wird sicher nicht einfach, aber lohnend.